Willkommen zum kleinen 1x1 der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Unser Thema heute lautet Kostenstellenrechnung. Auch in der Kostenstellenrechnung sortieren wir unsere Kosten. Und zwar verteilen wir die Gemeinkosten auf die Kostenstellen. Kostenstellen sind also Teilbereiche des Unternehmens, deren Kosten erfasst, geplant und kontrolliert werden. Beispielsweise hat unsere Muster GmbH Ihr Unternehmen wie folgt unterteilt. Sie biedert sich in verschiedene Profitcenter, diese sind in kost diese wiederum in Kostenstellengruppen und diese letztendlich in Kostenstellen unterteilt. Auch eine feinere Unterteilung in Kostenplätze oder Maschinenplätze ist möglich. Je feiner die Unterteilung, desto mehr Informationen erhalten wir, aber desto komplizierter ist auch die Kostenrechnung. Wir unterscheiden die Hauptkostenstellen, die sind unmittelbar an der Erstellung der betrieblichen Leistung beteiligt, haben also unmittelbar Kontakt zu den Kostenträgern. Und wir haben Neben- oder Hilfskostenstellen, diese haben keinen direkten Kontakt zu den Kostenträgern, sondern geben ihre Leistung ausschließlich an andere Kostenstellen. Generell hat es sich eingebührt, dass man zumindest vier Endkostenstellen definiert, Materialkostenstelle, Fertigungskostenstelle Vertrieb und Verwaltung. Die Kosten der Vorkostenstellen werden dann letztendlich auf die Endkostenstellen umgelegt. Die Art und Weise, wie die Gemeinkosten auf die Kostenstellen verteilt werden, ähnelt einem Tabellenkalkulationsprogramm. Das Instrument hierfür ist der Betriebsabrechnungsbogen, kurz BAB.